Zunächst machst du einen Umschlag und stichst danach von hinten vor dem Maschenhals ein. Anschließend lenkst du die Nadel am Maschenhals vorbei und stichst im gleichen Zug in die Einstichstelle nach dem Maschenhals. Im nächsten Schritt nimmst du den Arbeitsfaden mit einem Umschlag auf die Nadel und ziehst ihn durch die drei Schlingen, die auf der Nadel liegen.